Ja, guten Tag. Was bedeutet für Sie Coaching? Mein Name ist Michael Notschaft und ich bin ausgebildeter Business Coach und seit mehreren Jahren als Coach, Trainer und Berater unterwegs. Was bedeutet denn Coaching? Nach meiner Definition, und diese Definition ist in Deutschland allgemein anerkannt, bedeutet Coaching, die Leistungsfähigkeit von Führungskräften und Experten zu erhalten oder zu erhöhen. Coaching bedeutet nicht Beratung, ist kein Verhaltenstraining. Wie läuft denn ein Coaching ab? Zunächst wird das Coaching mit dem Coachie, das heißt denjenigen, der gecoacht werden soll, und dem Auftraggeber und mir als Coach abgestimmt. Dort vereinbaren wir Ziele für das Coaching. Dort klären wir, wie die Information oder wie das, was im Coaching erfolgt worden ist, weitergegeben wird und wie weit wir dort eben auch gehen. Denn vieles, was in dem Coaching auftritt, ist sehr privat und sollte eben auch dort bleiben, wo es hingehört, zwischen Coach und Coachie. Und sonst niemandem. Ja, was ist Coaching? Wie läuft so etwas ab? Zunächst mal bedeutet Coaching nicht, Rezepte weiterzugeben. Sondern Coaching bedeutet, dass ich als Coach meinen Klienten dazu anrege, über Dinge nachzudenken. Ich versuche, seine Muster, die er hat und die ich erkenne, zu brechen. Ihm einfach mal andere Richtungen zu zeigen. Guck dir das mal von dieser Seite aus an. Wie fühlst, wie, fühlt das? Wie, wie fühlst du dich dabei? Wie kommt es bei mir an? Und solche Dinge, dass man wirklich in sich hineingeht. Viel Selbstreflexion. Und als ausgebildeter Business-Coach und auch durch andere Ausbildungen, die ich gemacht habe, kenne ich viele Methoden und Ansätze, wie man dort vorgeht. Und es ist eben wichtig, dass Sie einen Coach auswählen, zu dem Sie a. Vertrauen haben und b der eben auch ausgebildet ist und nicht nur der, der sich Coach nennt, sondern jemand, der wirklich gelernt hat und das versteht, was er dort tut. Also, wenn Sie den Bedarf an Coaching haben, in Ihrem Unternehmen haben, dürfen Sie sich gerne an mich wenden, dann schauen wir, ob wir zusammenpassen. Denn eins ist bei Coaching wichtig, die Chemie muss passen. Also machen Sie es gut und äh, bis demnächst, Ihr Michael Notsturft. Tschüss!